Hallo, ich bin auf dem Weg nach Tryon und dabei möchte ich möglichst viele mitnehmen. Und dafür habe ich das hier mitgebracht. Und was wünscht ihr dem deutschen Team? Baden-Württemberg und das geschütz Burghof wünschen... Und was wünschst du dem deutschen Team für Tryon? Rock die Staaten! Also für Tryon alles, alles Glück der Welt. Hau die, wie die Amerikaner sagen, haut richtig einen raus. Ihr packt das, wir glauben an euch und die Fahnen werden von zu Hause geschwenkt. Wir wünschen euch alles Gute und Toi, Toi, Toi. Ich wünsche dem gesamten Team, dass sie die deutschen Farben in Tryon sowohl sportlich als auch gesellschaftlich optimal vertreten. Am besten mit Gold, Gold, Gold. Natürlich große Erfolge, möglichst viele Medaillen und eine Qualifikation für die olympischen und paralympischen Disziplinen, dass wir alle eine super sportliche Party zwei Wochen in Tryon feiern können. Wir wünschen unseren deutschen Reitern bei der WM in Amerika alles erdenklich Gute und ganz viel Erfolg. Tolle Erfolge mit guten Pferden und mit gut gezeichneten Ritten und ich bin ganz sicher, dass das auch gelingen wird. Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen für Tryon und hoffe, dass auch wirklich jeder das erreicht, was er sich vorgenommen hat. Alles erdenklich hat Gute und viel Erfolg vor allem. Bringts viele Preise mit. Wir freuen uns auf tolle Ritte in Tryon und wünschen unserem Team viel Erfolg. ja Wir, wir drücken, drücken euch ganz, ganz doll die, die Daumen. Daumen. Wir wünschen dem deutschen Team. Yeah! Good luck! Uns hat noch eine weitere ganz besondere Glücksbotschaft erreicht. Und zwar aus den USA. Schauen wir doch mal, was Martin Riechenhagen, CEO von Echo der Muttergesellschaft von Fend und gleichzeitig internationaler Reitsportexperte unserem Team somit auf den Weg gibt. Wir melden uns hier aus der Zentrale von Echo in Atlanta, Georgia in den USA. Das beste Pferd im Stall von Echo ist das Dieselwurst, Fend. Fend ist Technologie Weltmarktführer und der Sponsor der deutschen Mannschaft bei den Weltreiterspielen in Treien. Wir wünschen der Mannschaft alles, alles Gute, vor allen Dingen zuerst einmal den Pferden, einen sicheren, gesunden Transport, ein schönes Turnier. Wir wünschen den Reitern eine erfolgreiche, leichte Hand und alles Gute. Wir sind sicher, dass die Deutschen auch diesmal toll abschneiden werden. Toi, toi, toi, alles Gute und viel Spaß in ich werde selbst auch vor Ort sein mit meiner Frau und wir werden uns die ganze Geschichte gemütlich von der Tribüne aus angucken.